Ich möchte gerne ein Vogel sein Der könnte scheinen wie ein Stern von oben drehen Meine Flügel würden nie aus der Mode sein Und ich hätte das Gewand weich wie Sand Und in der ich gesächtigte Fleisch am Strand Und in Mitte würde ich reisen in ein heißes Land Ich wäre schnell unterwegs und ich reden lang. lang. Und ich würde Flugunterricht geben, sicher keinem Taliban Und ich würde immer First Class flügen, Und nie viel zahlen Ich hätte mein Instinkt und müsste nie ein Ziel planen ich Hätte Problem, gäbe es über Warten und, und Ich würde meine Flügel mehr brauchen als Menschenverstand. Denn ich verschände das Land. Wenn ich verschände das Land. Vogel schieße. Wenn ich mal früh bin, Mein Flügel, ich Trüge. Wenn Vogel mit Wenn ich Vogel Yo, gib mir mal ein beat Alter. there. Check check. Uh. Yo, pam pam. Yo, that's a perfect Oh perfect Yeah, check check. Check it out. Check bam, check. Bam, bam, bam, bam. bam, bam, bam.